Herzlich Willkommen auf meinem Kanal in der Show und heute wird ihr erfahren wer beim Gewinnspiel gewonnen hat hier ist jetzt unsere Kiste da wo alles drin ist ich habe das auch ein bisschen dekoriert mit so einer Schleife hier haben wir einen Topf der so heiß weil es warm ist gefühlt 1000 Grad hier ist bei uns ein Topf und Innen drinnen sind die Zettel und da stehen die Namen, die mitgemacht haben. Und gleich werde ich ziehen und dann wird ihr, erfahr wird ihr erfahren, wer gewonnen hat. Und jetzt. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Ich nehme jetzt den. Und hier ist. Lies das Kommentar vor. Hallo, Edina. ich schreibe über das Video von meinem Mann und finde die Verlosung richtig cool. Die 300. Von? Von, ja, von Lotzmatze. Yeah. aber ich in Schwarz-Weiß, wow. Ich gratuliere dir, dass du dieses Paket gewonnen hast. Und Lotze Matze, melde dich unter diesem Video und danach werden wir schon alles mit deinen Eltern absprechen. Alle, die nicht gewonnen haben, Seid nicht traurig, beim nächsten Mal bitte vielleicht gewinnen und deswegen will ich Vanessa Paul grüßen, die vier Blumenherz, dann Kiana Show und die Bella. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ihr erfährt, wer gewonnen hat. Dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die Ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video und vielleicht werdet ihr trotzdem beim nächsten Mal gewinnen. Tschüss.